Ja, so ist nun mal die Wahrheit, nichts ist für die Ewigkeit und so dauert jedes Leben. Seine ganz bestimmte Zeit sind für alle unsere Wege, die Stunden schon gezählt. Und so kommt der Tag, an dem ein Leben wieder geht. Niemand wird jemals vergessen, jeder lässt etwas zurück. Man wird sich daran erinnern, in Trauer alle Taten stehen geschrieben in den Büchern deiner Zeit. Und so kommt der Tag, da hält man sie für dich wieder bereit. Du kannst niemals widerlegen, Deine Spuren bleiben stehen ja die Folgen deines Lebens sind für alle Zeit zu sehen. Wenn du in jungen Jahren noch nicht weißt genau wohin, wirst du irgendwann erfahren, was du tust hat einen Sinn. Es wird vielleicht auch Menschen treffen, an die denkst du erst mal. Und so kommt der Tag, da denkt ein Mensch auch nicht zuerst an dich. Du kannst niemals widerlegen, deine Spuren bleiben stehen. Ja, die folgen deines Lebens, sind für alle Zeit zu sehen. Du kannst niemals widerlegen, deine Spuren bleiben stehen. Ja, die Folgen deines Lebens sind für alle Zeit zu sehen.